Wenn ich in größeren Projekten viele Animationen eingebaut habe, ist es sehr sinnvoll, die folgenden beiden Tastenkürze zu kennen. Mit Alt K springe ich zur nächsten Animation und mit Umschalt K springe ich wieder zurück und kann dann einfach den Feinschliff von meiner Animation einstellen.